Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt es alles rund um das Thema VR. Egal ob Gameplays, Hardware-Videos, die News, die jeden Dienstag startet und äh, so, so besondere Videos wie heute, wo ich euch VR-Experiences zeige, findet ihr auf meinem Kanal. Und äh, ja, falls euch mein Content gefallen sollte, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal jetzt abonnieren würdet. Die Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert. Wenn es Neuigkeiten gibt auf meinem Kanal, ja, das tut euch nicht weh, mir ein Abo zu geben, hilft mir aber, ja, das Ranking bei YouTube zu verbessern, also ist eventuell eine Win-Win-Situation. Ja, ich war in Berlin zu Besuch im Catwalk Flagship Store VR Atom und das VR Atom ist eine Mischung aus Catwalk Showroom und VR Arcade Halle und äh, ja, da wird beides so ein bisschen miteinander kombiniert und ja, ich durfte auch. Leute mitnehmen, vorab habe ich auch schon mal gefragt, äh, in der News-Sendung, Discord und so weiter, wer mich denn da begleiten möchte. Und ja, ich habe drei Leute gefunden, die mitmachen wollten, das ist einmal der Kalle Max, der hat mit Rainbow Reactor entwickelt und äh, der Alexander von Area One, der Stack Defense entwickelt hat und dann war der Zuschauer Andi Tiewald dabei und ich möchte mich nochmal herzlich bei euch bedanken, dass ihr ja, mit mir den Tag da getestet habt, hat mir echt mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch hat es genauso gefallen wie mir und ja, es war zum einen einmal cool, euch wirklich so mal kennenzulernen und zum anderen war es natürlich auch sehr, sehr hilfreich für das VR-Atom, damit ihr die Hardware mal komplett ausnutzen äh, ja, können und ähm, ja, ihre Tests auch machen konnten. Dafür war es natürlich auch sinnvoll. Das war eine Win-Win-Situation. Sie konnten testen, wir konnten testen. Ja, alle sind glücklich. Im Vorhinein habe ich äh, über das Catwalk Mini natürlich sehr, sehr, sehr viel gehört, gelesen. Ähm, ja, es, es gibt teilweise echt sehr negative Bewertungen, ähm, die einerseits nachvollziehbar sind, andererseits aber nicht. Man muss natürlich sehen, für was man das Gerät kauft oder für was man das testet. Wenn ich in der VR-Karlhalle bin, eh egal, weil ich kaufe ja kein riesiges, teures Gerät. Wenn man das jetzt für zu Hause hat. Gibt es natürlich andere ja, Bewertungsprofile, ähm, sage ich mal, die man da beachten muss. Aber zum Review kommen wir am Ende. Ihr könnt in äh, VR-Atom mehrere Sachen testen, die rund um das Thema VR sind. Ja, das VR-Atom bietet natürlich nicht nur die Catwalk Minis an, sondern ihr könnt da auch verschiedene VR-Geräte testen. Zum Beispiel die BeHaptics weste kann getestet werden. Verschiedene VR-Brillen könnt ihr testen. Ihr könnt das Icarus-System testen. Das ist ein Fitness-Physio-Gerät, sage ich mal. Da gibt es drei verschiedene Versionen, die ihr da testen könnt. Und ja, das ist jetzt natürlich ja, schon Richtung wirklich Fitness-Physio und kein Spielzeug mehr. Und meiner Meinung nach gehört das ja, in die Fitnessstudios der Zukunft. Denn da kann man echt richtig gut mit trainieren und man braucht noch nicht mal zwingend eine VR-Brille. Natürlich ist es cool mit einer VR-Brille, weil ja, da kann man durch irgendwelche Welten fliegen und so weiter, wenn man auf diesen Icarus drauf sitzt oder drauf hängt. Aber man kann es auch einfach mit einer Handyhalterung, äh, halterung benutzen. Da ist dann irgendeine Software drauf und da läuft dann auch irgendwas ab um äh, ja das zu steuern und äh, ja da braucht man nicht zwingend eine VR-Brille, von daher äh, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das auch was für Fitnessstudios ist und ähm, ja für Physis natürlich auch, ich meine jeder kennt es, Rückenprobleme und ich glaube, wenn man damit äh, immer mal wieder trainiert, äh, ich glaube, da kennt man keine Rückenprobleme mehr. Ich habe es diesmal nicht getestet in Berlin, weil ich äh, kannte das schon, ich war noch ein bisschen angeschlagen von meinem Thrill of the Fight Kampf, aber äh, meine Freundin hat es getestet, die war da sehr, sehr äh, oft drauf an diesem Tag und die hat es am nächsten Tag echt sehr, sehr gut gemerkt. Nicht bereut, aber sehr gut gemerkt und äh, ja, da merkt man auf einmal Muskeln, die man sonst äh, wirklich gar nicht so benutzt hat. Und äh, ja, diese, diese App-Version, die man da hat, also diese, die, diese VR-App, die zeigt auch wirklich an, in welche äh, Richtung man gerade lenkt und welche Muskeln auch benutzt werden. Das fand ich auch ganz interessant und äh, ja, das könnt ihr zum Beispiel da auch testen, also ähm, ja, da gibt es so viele Sachen, die man da testen kann und äh, ja, ich bin aber echt mega neugierig gewesen, wie ist es auf dem Catwalk Mini zu stehen und damit VR zu spielen und äh, im Vorfeld habe ich da schon sehr, sehr viele Sachen gelesen, gehört und äh, ja, natürlich war man neugierig und äh, ich bin habe auch komplett diese Sachen, die ich gelesen und gehört habe, ähm, ja, ausgeblendet, denn ich möchte immer neutral an so eine Sache rangehen, ohne äh, ja, voreingenommen, da irgendwas zu testen. Und äh, ja, also der Catwalk ist ein Gerät, wir sind quasi einmal eingehangen, wir haben einen Klettverschluss, wir haben einen, äh, einen ja, normalen Anschnall, Anschnaller, ich mal, den man auch dann festziehen kann, und dann ist man zweifach gesichert, man kann sich 360 Grad bewegen in diesem Gerät, Außer, dass man ein bisschen vom Kabel noch abhängig ist, das wickelt sich natürlich irgendwann ein bisschen auf. Aber ansonsten ist man da wirklich dann frei in, in seinen Handlungen. Und äh, ja, man braucht, braucht natürlich ja eine kleine Eingewöhnungszeit. Aber ich hab, muss sagen, ich habe mich nie in diesem Gerät unwohl gefühlt. Ich hatte keine Angst, dass ich falle oder kippe. Und äh, also man ist da wirklich relativ safe in diesem Gerät. Oder was heißt relativ? Man ist da safe drin, wenn man alles richtig macht. und ähm, man muss nur ein paar kleine Dinge beachten, dann geht es eigentlich beim Ein- und Aussteigen. Da gibt es äh, an diesem, äh, diesem äh, 360-Grad-Gestell, was sich äh, bewegen lässt, gibt es eine Bremse. Und die muss man beim Ein- und Aussteigen natürlich immer aktivieren. Sonst äh, versucht man sich daran festzuhalten, dann dreht man sich und würde fallen. Aber äh, ja, wenn man das be berücksichtigt, berücksichtigt, dann ist es eigentlich kein Problem. Und äh, man kann VR da genießen. Wir haben entweder spezielle Schuhe an, die man äh, bei dem Catwalk dabei bekommt. Äh, da sind ja so Kunststoff, Kunststoffplatten dran, sage ich mal, über die man dann gleitet. Wir haben so eine Fläche, ja, die so ein bisschen wie eine Schale aussieht und äh, darauf können wir super schön mit diesen Schuhen gleiten. Es gibt aber auch äh, ja, so Sets, die man unter seine normalen Schuhe schnallen kann. Die hatte ich zum Beispiel in dem Catwalk Mini an und äh, ja. Das war auch kein Problem. Und man kann da wirklich schön gleiten. Es ist so ein bisschen ja, Schlittschuh fahren, äh, ja so ungefähr, aber leichter als Schlittschuhfahren definitiv. Und äh, es ist halt das Gefühl, dass man wirklich auf Eis steht mit Schuhen. Also nicht mit Schlittschuhen, sondern wirklich mit Schuhen auf Eis und es äh, ist eine rutschige Fläche. Und äh, ja, aber wenn man einmal weiß, okay, ich kann mich überall hinlehnen und ich falle nicht, dann fühlt man sich da sehr, sehr sicher. Was mir aber aufgefallen ist, zum Beispiel in Phasmophobia, dass ich zum einen Probleme hatte, Gegenstände aufzunehmen. Es war, es war schwieriger, mich wirklich runterzubeugen und Sachen aufzuheben. Das, ist, das muss man echt lernen. Man muss das Gerät auch vernünftig dann einstellen, um das zu bewerkstelligen. Aber es gibt natürlich auch Spiele, die dann unterstützen, dass man im Stehen dann Sachen auf dem Boden aufheben kann. Die sind natürlich dafür besser geeignet, sage ich mal. Eigentlich sollte es bei Phasmophobia auch gehen, aber in dem Fall ging es jetzt nicht. Ich war auch nicht der Einzige, dem es aufgefallen ist. Aber äh, ansonsten war Phasmophobia schon zum Trainieren äh, ganz gut. Also man muss wirklich eine kleine Eingewöhnungszeit haben. Man kann nicht draufgehen und denken, okay, ich äh, spiele jetzt hier wie ein junger Gott. Also man braucht schon so eine 20, 30 Minuten, bis man eingeübt ist und äh, dann vernünftig spielen kann. Dafür war Phasmophobie echt super, weil man da gemächlicher läuft und äh, sich ein bisschen genauer konzentrieren kann. Wo gehe ich gerade hin? Am Anfang ist es ein bisschen komisch sich da zu bewegen, aber äh, nachher geht es echt gut. Und äh, was mir dann aber aufgefallen ist bei Phasmophobia, die Lautstärke des Catwalks. Ähm, klar, wir haben Schuhe mit Kunststoffuntersetzern äh, dran und die klackern natürlich auf dieser Fläche, wenn wir da drauf rumlaufen. Und äh, ja, da lasse ich euch gleich gerne mal ein Video zu äh, einspielen, wo ihr mal wirklich die Soundkulisse ohne spiele und so hört, nur die von, von extern, die Soundkulisse, wie wir äh, ja, Phasmophobia und Pavlov gespielt haben. Ich muss sagen, in Phasmophobia hat mich das tierig aus der Immersion gezogen. Äh, ich hatte keine Angst mehr und nichts mehr, was ich sonst immer bei Phasmophobia habe. Ich denke, jeder, der meinen Kanal kennt, weiß das. Ähm, aber bei Pavlov hat es mich überhaupt nicht gestört, muss ich sagen. Denn Pavlov ist halt ja mehr mehr actionlastig und man, man läuft und äh, schießt. Überall gibt es E-Sound und von daher hat es mich bei überhaupt nicht gestört und ich muss sagen, es ist eine, der Catwalk ist eine super Mischung aus Spiel und Fitness. Also das kombiniert beide Sachen sehr, sehr gut miteinander und also man man trainiert da echt sehr gut <lacht> und sehr schweißtreibend. Aber bevor ich jetzt weiter rede, schauen wir uns jetzt mal ganz kurz ja das Video an, wo ihr so ein paar Sekunden mal die Soundkulisse genießen könnt und dann sehen wir uns wieder. Danke. bye, -bye. es gesehen oder gehört eher gesagt und äh, ja die Soundkulisse ist natürlich immens muss man sagen und ähm, ja, da, wenn man mit vier Leuten da spielt klackert es natürlich äh, ungemein und ähm, das kann einen bei gewissen Aktionen ein bisschen aus der, aus der Immersion ziehen aber wie gesagt das ist spielerabhängig und äh, ja ich habe auch noch mit den anderen äh, Jungs Pavlov gespielt und äh, ja, bei Pavlov muss man sagen, es funktioniert echt verdammt gut, ich hatte echt viel Spaß, es war schweißtreibend und äh, man muss dazu sagen, es macht keinen Sinn, äh, sage ich mal, wenn ich mich im Catwalk befinde und jetzt im Multiplayer joine gegen normale Spieler, die jetzt mit der Quest oder mit der Wolf Index oder was weiß ich spielen, denn die können mit dem Thumbstick viel, viel genauer sich bewegen als wir. Also es macht echt Sinn, nur gegen KI oder gegen andere Catwalk-Spieler. Da war es jetzt gut, das ist ein vierer -Set. die können entweder zwei gegen zwei gegeneinander spielen oder wenn wirklich woanders noch eine VR-Arcade-Halle steht, die können natürlich wirkliche Turniere auch machen. Ne? Vier gegen vier und äh, ja, da sind dann ist dann Chancengleichheit gegeben. Und das ist äh, bei, wenn man jetzt wirklich sich ein Multiplayer-Spiel äh, an, anschließt, wo normale Spieler dabei sind, da wird man keine Chance haben. Aber ich würde sagen, ähm, bevor wir jetzt auch zum Interview kommen mit dem Hendrik, äh, zeige ich euch das Pavlov-Gameplay. Ich habe da so ein bisschen zusammengeschnitten, sind so glaube ich zehn Minuten, nagelt mich jetzt darauf nicht fest, sind äh, zwei, drei Runden gewesen. Die habe ich mal ein bisschen zusammengeschnitten. Und ja, wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Gameplay. Wenn ihr es nicht gucken möchtet, könnt ihr einfach Timestamp weiterspulen und äh, ja, dann geht es auch weiter. Bis gleich. Ich ist nicht meins. Oh, warum habe ich das jetzt wieder? Oh. Ja. Oh, jetzt hat, warum kriege ich die ganze Zeit nur das Sniper? Das kann man hier nicht nutzen. Komm jetzt, äh, vernünftige das ist. Eigen Mann auf mich. На Bitte, bitte, bitte, bitte. Ich hab gewonnen. Das war die Pavlov-Runde und danach musste ich echt lange Pause haben, weil es ist, als ob man ja, einen 5 Kilometer marsch gemacht hätte oder einen Lauf. Also sehr, sehr schweißtreibend. Aber da sieht man mal, wo auch das Potenzial liegt bei diesen Catwalks. Denn ja, ich trainiere, ich spiele gleichzeitig. Das ist wie, wenn ich so of der Fight mache. Ich bin sowieso mega Fan von diesen vr Sportsachen Und ja, für mich geht da auch so ein bisschen die, die Reise hin, denn ähm, ja, wir, wir gehen weg von den komischen Klischee, dass es dickbäuchige Leute sind, die mit ihrer Maus vom PC sitzen und einfach da spielen ne, A la South Park. Die haben es ein bisschen übertrieben, die dann WoW gespielt haben. Und ja, von diesem Klischee müssen wir uns echt dann verabschieden. Und ja, so können wir Spiele genießen. Wir können gleichzeitig Sport treiben. Und ja, das ist eine gute, gute Kombination, muss ich sagen. Und ich würde sagen... Ich zeige euch jetzt mal das Interview mit dem Hendrik und der Hendrik ist Manager quasi vom VR Atom und äh, ja, mit dem habe ich ein bisschen über das ganze Thema und der VR Atom gesprochen und äh, ja, danach ähm, würde ich sagen, gebe ich mein kleines Fazit zum Catwalk und äh, ja. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen habt oder sonst was, könnt ihr natürlich gerne in den, äh, in den Kommentaren unterbringen. Und wenn ihr Fragen zum VR-Atom habt oder zum Catwalk und so weiter, könnt ihr gerne da stellen. Ich äh, versuche dann alles zu beantworten. Also, jetzt geht es erstmal zum Interview. So, Leute, ich bin hier im VR-Atom Flagship Store für CatVR. Neben mir ist der Henrik. Ja, hallo, wir und an die Community. Ja, ähm. Ihr könnt hier in dieser, ja kann man es VR-Arkade nennen oder? Ja, so eine Mischung ne, aus Verkaufsraum und Arcade-Lösung, ja. Mhm. Okay, also ihr könnt hier in diesem Store auch diese Cat vr kaufen, oder? Richtig, richtig, richtig. Wir sind um, in erster Linie ein Verkaufsladen, aber verkaufen tut man, äh, ja ich sag mal, vorzüglich dann, wenn man die Teile auch mal ausprobiert hat. Das ist wie beim Autokauf, also auch vorher eine Probefahrt mhm. und entscheidet sich, ist was, wie auch immer und packt dann anschließend das Gerät gleich ein. Oder lässt es sich wie in dem Fall dann noch mal liefern. Okay, also die Leute kommen nach hier, testen das und sagen dann, cool, so ein Ding brauche ich zu Hause und dann können sie es hier... Genau. Hier genau genau genau aber wir bieten natürlich auch die Möglichkeit an, dass man äh, gleich mal Gruppentrainings macht beziehungsweise dass sich auch andere Arcades äh, die Lösung hier mal anschauen und sagen okay wäre auch was wo wir in unseren Umsatz mit peppen können das ist die Lösung eben oder die Ergänzung hier können wir unseren Innovationswillen mit zeigen ähm, weil es ist ja einfach mal etwas anderes und es sieht auch einfach äh, sehr schön aus wenn diese Geräte da stehen ähm, mit der LED-Beleuchtung es macht was her es macht die Kunden definitiv neugierig auch ja. mal was Neues auszuprobieren anstatt immer nur den klassischen Dingen in der Freizeitunterhaltung nachzugehen. Also die Leute, auch wenn die jetzt nicht unbedingt diese Geräte kaufen wollen oder sagen, boah, ich will sowas unbedingt mal ausprobieren, die können dann aber trotzdem nachher kommen, auch mit dem. Ja. Absolut gerne. Ja, also äh, wir sind ja so eine kleine Spielhöhle für alle, die die gerne gamen und simulieren. Wir empfangen hier jeden. Wir haben natürlich neben den Catwalks äh, auch noch andere Geräte. Wir haben haptische Westen, wir haben verschiedene Brillen hier, sodass man sich einfach mal so ausprobieren kann und einfach mal für sich sein Equipment äh, erfahren kann, hier ausprobieren kann, austesten kann, ein bisschen bespielen kann. Gerne auch, wie gesagt, in größeren Gruppen, einfach, dass man hier zu viert mal zorgt. Und wer sagt, er hat keinen Platz, um sich ein Gerät äh, zu Hause hinzustellen, Stellen kann natürlich auch regelmäßig hier bei uns einfach mal zum so Zocken kommen, mhm. seine Erfahrungen mit uns teilen, ähm, uns hier auch ein bisschen in der Entwicklung voranbringen. Also, wir sind hier wirklich ein offenes Haus für alle, die, die gerne unter VR zocken gehen und simulieren. Mhm. Und ähm, diese Leute können dann hier Slots mieten. Ja. Kaufen. ja, genau. Sie machen genau, hier genau. einen Termin aus mit euch. Richtig, über unsere Internetseite ww.vrat mhm. und in der Beschreibung. <lacht> ja, genau, da, da unten <lacht> <lacht> ähm, kann man sicherlich hier seinen Slot buchen. Ja, und da gibt es dann halt auch die Preisliste für verschiedene Längen und ähm, gibt es auch sicherlich Rabattfenster, ähm, sodass man da eigentlich über alle Preise und ähm, über alle möglichen freien Termine dann auch informiert ist. Mhm. Und über die Möglichkeiten, die man hier so machen kann. Mhm. Ich habe es ja eben selber erlebt, wir haben ja jetzt längere Zeit damit gezockt. Also ja. es ist äh, schon nicht so einfach. Also man muss sich schon dran gewöhnen, äh, ja, wie man da läuft. Man hat ja natürlich diese Schuhe umgeschnallt unten mhm. und äh, ja, bewegt sich ja so ein bisschen wie auf ja, Glatteis. Mhm. Nicht so direkt, aber ja, ja, ja. ist schon ja, ähnlich. Ja, ne? ja es, es ist ein bisschen gleiten. Mhm. Und äh, das Gute ist halt, man ist wirklich schön fest gemacht in diesem. Also, Angst haben braucht man definitiv. Anschnaller, nicht. wie? Ja, genau, Welt, das kann ja? man das Gerät nehmen, aber man ist fest angeschnallt, äh, man kann also weder rausrutschen, man kann äh, auch nicht äh, irgendwie rausfallen oder wie auch immer. Äh, wir haben Sicherheitssperre drinne, äh, so dass die 360 Grad funktion dann auch beim Ein- und Aussteigen, ja, ich sag mal, Sicherer ist, damit wir hier nicht über, den, über, über das Ziel hinausschießen. Nicht? Also, äh, das funktioniert alles schon. Und es ist halt wirklich mal eine andere Erfahrung, weil mit den Geräten ich mich schlichtweg grenzenlos im Raum bewegen kann und nicht, wie viele Spieler es vielleicht zu Hause kennen, wo, ja, äh, ich sag mal, die Couch äh, dann, ja, ich sag mal, ruckzuck zum Stolperelement wird ja. oder das Porzellan äh, in der Anbauwand halt nicht sicher steht. Also, die Sachen fallen hier definitiv aus. Ich kann grenzenlos mit dem Ding zocken und äh, durch die Welt rennen. Mhm. Und äh, es ist ja auch nicht nur ein Spielzeug, sondern es ist auch äh, ja ein Fitnessgerät, kann man sagen, oder? Also ja, ich glaube, das hast du selber erfahren. Ja? Also eine halbe Stunde, der Schweiß läuft, die Kalorien verbrennen. Äh, das ist ja das, was wir auch mit den Geräten erreichen wollen. Mhm. Ja, weg vom klassischen äh, Zockerstuhl, vom Schreibtisch und nicht nur die Klickhand bewegen, sondern wirklich, dass der ganze Körper mit ins Spiel kommt, um dieses Spielerlebnis deutlich zu immersivieren. Mhm. Ja, wir haben ja Pavlov gespielt und ähm, bei Pavlov muss man ja viel, viel rennen und ja, wie du sagst, nach einer halben Stunde läuft der Schweiß und man, mhm. man weiß wirklich, was man getan hat. Ne? Und ja, kombiniert halt ein bisschen Spiel und Fitness zusammen ne? und das ja, ist, das ist eigentlich auch... Definitiv und das ist die gesunde Mischung, weil hinterher schmeckt die Cola doppelt so gut und du musst keine also du musst kein schlechtes Gewissen wegen der Kalorien haben. <lacht> genau. Pizza könnt ihr euch auch direkt gönnen, ne? das ist kein mhm. Problem. ja. <lacht> Ja, zusätzlich zu den CAT-VR habt ihr ja auch das Icarus-System da. wir sind ne? Regionalpartner von so dass wir also die Sachen, die wir hier äh, in der Vertikalen machen, über Icarus auch gerne in der Vertikalen machen können. Und ebenfalls wieder diese Verbindung, die bei uns eben wahnsinnig wichtig ist, dass wir spielen, gamen, äh, dann immer in Bewegung auch haben wollen. Mhm. Dass der ganze Körper mit aktiv ist und wir nicht einfach nur so sitzen und dieses virtuelle Erlebnis an uns vorbeirauschen lassen, sondern dass wir wirklich mit dem ganzen Körper mit VR, Erleben. Und das E-Karos ist ein System, das wirklich nur für Fitness ausgelegt ist, oder? Oh, na, man kann auch, wenn man fit genug ist, ganz viel Spaß beim Gamen haben. Gut. Aber dadurch, dass der ganze Körper wirklich äh, ich sag mal, für die Spielsteuerung benötigt wird, ist natürlich für eine ungeübte Person relativ schnell zu merken, äh, dass man diese Bewegung nicht alltäglich macht und dass man wahrscheinlich auch Muskelregionen hat, die man im Alltag nicht regelmäßig trainiert. Ja, also das habe ich auch gemerkt. Ich habe es jetzt äh, nicht heute hier getestet, ich habe es ja schon mal getestet, mhm. weil ich äh, ja, ein bisschen angeschlagen bin noch von meinem Boxkampf. <lacht> ja. Aber äh, ja, man merkt echt jeden Muskel und das Spiel zeigt einen auch sogar an oder dieses Programm, sage ich mal, mhm. welche Muskelpartie man gerade benutzt. Und äh, ja, ist sehr gut und sehr geil als Fitnessgerät. Ne? Mhm. Aber auch nicht so einfach, äh, ja für jedermann zu holen, weil es braucht auch viel Platz, ne? muss man ja. auch sagen. VR allgemein braucht ja viel Platz, also auch selbst wenn ich gar kein Gerät habe, brauche ich Platz um mich zu bewegen, also von daher ähm, sind wir halt in der Welt wo wir immer etwas Platz brauchen und mhm. sicherlich nicht die ideale Lösung für die Zimmerraum-Wohnung, aber wenn einen Hobbyraum hat oder einen kleinen Fitnessraum hat, da sollte so ein Gerät auch zukünftig mal Platz finden. Mhm. Mhm. Die Cat VR, die wir hier im Hintergrund sehen, sind ja eigentlich nicht unbedingt für den Heimbedarf gedacht, oder? Man kann sie Richtig. natürlich zu Hause Richtig. benutzen, Richtig. aber. Richtig. Genau. Also es gibt bei uns zwei wesentliche Unterschiede. Wir haben den Cat. C, das ist die kleine Customer-Variante, also die, die man sich auch zu Hause bequem hinstellen kann, weil sie nicht ganz so massiv und ganz so groß gebaut ist wie diese. Im Wesentlichen liegen die Unterschiede daran, dass wir hier in diesen Geräten ein integriertes Tracking haben und dadurch von den Schuhen her flexibel sind. Also hier kann jeder mit jedem Schuh plus Gleiter drunter problemlos spielen. Deswegen ist das eine ideale Arcade-Lösung. Ähm, die Bauweise ist auch etwas massiver, sodass man noch ein bisschen mehr darum rumzotteln kann mhm. und auch mal, ja, ich sag mal, die etwas groberen Gäste nicht gleich einen Schaden <lacht> an den Geräten anrichten. Ähm, bei dem Catwalk C, die Heimvariante, ist das ein ganz klein bisschen Leiter gebaut, ein bisschen smoother aufgesetzt. Äh, der Umfang ist eben nicht ganz so groß und ich kann diese Geräte nur mit speziellen Schuhen plus äh, Tracker, die auf diesen Schuhen angebracht sind, betreiben, mhm. damit die Bewegung halt überhaupt wahrgenommen wird, weil dieses integrierte Tracking äh, aus Platz, und, like, und Ja, für die mhm. Leute, die ähm, auch diese Dinger zu Hause kaufen möchten, dieses mhm. CAT-C heißt das? Ja, das cat mhm. Sind die Tracker dabei? Sind das WIFE-Tracker oder was ist das für ein System das dabei? Das sind extra Tracker, die gehören zu den Schuhen mit dazu. Also das kaufen sie auch im Extrawandel. Da müssen keine extra Geräte mehr gekauft werden. Das Gerät kommt also komplett um, ready to play. An mhm. die Installation gestaltet sich auch äh, spielend einfach, so dass man dann mit wenigen Klicken tatsächlich auch ins Game starten kann und äh, sein Spielspaß haben kann. Die ähm, Schuhe habe ich mal hier, die können wir auch noch mal kurz in die Kamera halten. Also, mhm. das sind die Original die es mit dazu gibt. Die haben vorne äh, diese Steckmöglichkeit. Hier kommt dann der Sensor drauf montiert und ähm, ja, das war es dann eigentlich auch schon. Und dieser spezielle Sensor scannt halt äh, die Bewegung des Fußes und das funktioniert über das ganz normale Tracking-System, was dann auch äh, verwendet wird über die leithäuser und so weiter. Unser so. also Bluetooth wahrscheinlich schon auch, ne? die Rückseite des Schuhs ähm, hat so ein bisschen was vom Curling-Schuh. Hier sind Hartplastikelemente elemente angebracht, die einfach auch dieses Rutschen und Gleiten ähm, leichter ermöglichen. Der ist enthalten komplett? Der ist mit enthalten, genau, und kann ähm, auch als extra Zubehör äh, in diversen Größen bei uns im Shop auch noch mitbestellen. Und dann gab es ja noch für Leute, die jetzt äh, diese Schuhe nicht haben, diese tollen Umschnallelemente ja das sind wiederum die mit denen wir auf die haben wir hier nochmal zu liegen ja das sind also die Gleiter die Universalgleiter die es auch in verschiedenen Größen die ich dann halt ganz normal ja jetzt habe ich natürlich nicht die passenden Schuhe an nicht, die man sich dann da halt einfach unter die Schuhe unterschneiden kann und äh, schon läuft man auf den Geräten los so dass man also für diese Minis eben äh, die einfache Variante hat ideal eben für Arcades wo ich viele wechselnde Schuhgrößen habe oder wo ich viele Nutzer habe die das Gerät gleichzeitig nutzen wollen ist das definitiv die einfache schnellere Lösung, mhm. als für dann eine extra zu haben. War aber auch vollkommen in Ordnung, fand ich. Also die haben jetzt nicht gestört oder so. Ja, ja. ja. Zum Zeitpunkt des Videos habt ihr ja noch nicht eröffnet. Wann ich eröffnet denke, ihr? Also wir haben geplant, am 15. Juli 2021 unser Geschäft hier zu eröffnen und ja wir freuen uns, dann auch immer begrüßen zu dürfen. Wo genau finden die Leute euch? Wir haben aus dem Flagship-Store, also das Video jetzt hier gerade wird aufgenommen, im Boulevard Berlin, das ist in Steglitz und wir haben hier im Erdgeschoss gut 250 Quadratmeter Fläche, wo sich VR-Fans ausdrücken können. Also unbedingt, wenn ihr aus Berlin kommt oder ihr sagt, okay, ich wollte sowieso mal Berlin Berlin ist erleben. immer eine Reise wert, ja. Absolut, absolut eine <lacht> richtig gute Stadt, schöne Stadt. Muss man hm. aber auch Zeit mitbringen, wenn man diese Stadt komplett erleben möchte. Aber äh, wenn ihr sowieso hier seid, kommt hierhin, Boulevard Berlin und ja, mhm. testet diese Geräte. Und, äh, ja, oder da hinten, die sind jetzt gerade nicht im Bild. Die sind nicht im die, Bild. Die die, Icarusse, die haptische Weste, einfach mal verschiedene Brillen austesten. Die Möglichkeit habt ihr alle hier. Mhm. Genau. Ja, dann danke Hendrik für ja. das tolles Interview. So und äh, ja Leute, definitiv ja. nach hier kommen. Okay, alles klar. Na dann. Tschüss. Ciao. Ja Leute, das war das Interview mit dem Hendrik und falls ihr mir noch Fragen stellen möchtet oder dem Hendrik, könnt das gerne unter den Kommentaren machen, wie gesagt und ich werde dann Fragen weiterleiten und ja, könnt ihr natürlich auch gerne direkt Kontakt aufnehmen. Die Homepage ist ja unten in der Beschreibung und ja, da werdet ihr mit Sicherheit auch relativ schnell Antwort erhalten, wenn ihr da eine E-Mail hinschreibt. Ja, ich muss sagen, der Tag hat mir super gut gefallen. Ich habe super nette Leute kennengelernt. Wir haben viel über VR gequatscht, äh, philosophiert und äh, ja, VR gezockt natürlich auch und äh, ja, getestet, was das Zeug hielt, äh, bis die Leute aufgegeben haben, weil man muss sagen, wenn man echt. Probleme mit der Kondition hat, dann ist das Catwalk echt hart und äh, man merkt das dann auch die nächsten Tage. Und ja, kommen wir zu meinem kleinen Fazit zum Catwalk und äh, wie schon eben erwähnt, ich habe natürlich vorher ja einiges gelesen, gesehen und äh, bin aber komplett neutral an die Sache rangegangen und als allererstes muss ich sagen, es ersetzt natürlich nicht das normale Laufen. Also es ist nicht das Gefühl, dass wir uns normal bewegen. Das ist nicht so. Es äh, soll es aber auch gar nicht sein. Also, ich sehe das Catwalk als, als Sport-VR-Gerät und so sollte es auch gesehen werden. Es äh, ist halt, ja, es ist halt eine andere Art, äh, VR zu erleben. Wir, wir zocken, wir haben Spaß und wir treiben Sport und das ist ja, das Kerngeschäft vom um Catwalk, sage ich einfach mal. Also äh, für, für die normalen VR-Nutzer. Es gibt natürlich auch noch andere Anwendungszwecke. Äh, da sind äh, Sachen geplant äh, von wegen Simulationen äh, für die Feuerwehr, Polizei und so weiter und so fort. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr viel möglich, was man da äh, mit simulieren kann. Und ja, dahin geht natürlich auch die Zukunft, dass es nicht nur für die Unterhaltungs- Branche ist, sage ich mal, sondern auch für ernstere Themen, wie zum Beispiel auch, wie wir in der Newsendung dieses OSSO VR gezeigt haben, ja da werden Mediziner geschult mit dieser Software und ich finde gut, wenn, wenn VR auch diese, diese Branche bedient, Training, Training ist sehr, sehr wichtig und mit VR kann man natürlich, ja, Szenarien schaffen, die man sonst nur teuer erleben kann, zum Beispiel irgendwie ein Haus brennt und man muss da rauskommen da kann man natürlich dann auch wirklich mit, mit Hitze arbeiten, mit, mit Rauch und so weiter, um das noch äh, ja, realistischer zu machen. Und äh, dahingehend sehe ich dann den Catwalk auch. Das wurde uns auch so ein bisschen beschrieben und finde ich auch ganz gut. Aber jetzt kommen wir erstmal zu meinen, meiner Erfahrung. Und ja, also wenn wir diese Schuhe anhaben, müssen wir uns erstmal damit beschäftigen, wie steigen wir ein. Man muss erstmal gucken, ist die Bremse drin? Wenn die Bremse drin ist, können wir ganz normal einsteigen. Wir schließen den Klettverschluss, schließen den, äh, den normalen äh, Anschnaller, sage ich mal, ziehen uns fest und äh, ja, dann sind wir schon safe. Wir können dann die Brille aufziehen und äh, die Kontrolle in die Hand nehmen und ja, die Bremse lösen und los geht's. Wenn man das erste Mal da drauf ist, muss man eine kleine Eingewöhnungsphase haben. Also 20 bis 30 Minuten sollte man sich schon Zeit nehmen, das Gerät langsam zu erkunden. Nicht direkt rumlaufen, sondern also rennen, sondern einfach nur ein bisschen in der VR-Welt rumgehen. Und dann hat man es relativ schnell drin, hat die Sicherheit auch für, für sich. Das ist auch sehr wichtig, dass man sich sicher fühlt in diesem Gerät. Und ja, da muss man sich beschäftigen. Wie bewege ich mich am besten, wenn ich links, rechts, äh, oben, unten äh, gehe? Äh, weil wenn man falsch steht, dann bewegt der Körper sich natürlich dann in eine Richtung, wo man gar nicht hin möchte. Das ist ein bisschen Trainingssache, aber wenn man das einmal drin hat, geht es relativ schnell von der, vom Fuß, sage ich mal, nicht von der Hand. Zum Laufen muss man natürlich beachten, dass man, ja, es ist äh, ein Stehen oder ein Laufen wie, ich sage mal, wenn man normale Schuhe anhat und man steht auf einer Eisfläche und kann sich am Geländer festhalten und schlittert so ein bisschen über das Eis. So ein bisschen das Gefühl hatte ich dabei, nur dass man wirklich fest ist und man kann eigentlich nicht hinfallen. Also eigentlich unmöglich hinzufallen und ja, das man, muss man natürlich beachten. Man hat aber auch keine gerade Fläche, wo man läuft, sondern äh, so eine kleine Schale nenne ich es einfach mal und... Das ist halt äh, der Punkt, wo man sagt, okay, es fühlt sich nicht wirklich real an, als ob ich jetzt normal gehe. Klar, kann es auch nicht, weil wir haben so eine kleine, leichte Wölbung. Aber ähm, wenn man es wirklich nicht wirklich mit normalen Laufen vergleicht, ist es eigentlich eine coole Erfahrung. Ich hatte richtig Spaß an dem, an dem Tag. Mir hat es gefallen, wirklich mal durch Pavlov rumzulaufen, zu rennen und äh, ja, dann gleichzeitig zu schießen. Und ja... Es ist verdammt anstrengend. Ich habe nach einer halben Stunde Pufflauf sowas von geschwitzt. Also ich brauchte da erstmal wirklich 20, 30 Minuten, um mich wieder zu akklimatisieren und runterzufahren. Von daher, ja, einfach, ich finde es ein cooles VR-Erlebnis, muss ich einfach sagen. Ähm, ja, viele denken wahrscheinlich, wenn man das Catwalk dann kauft, dann hat man sowas wie bei Ready Player One und es fühlt sich alles sehr, sehr realistisch an. Aber es ist halt nicht so. Es, das ist ganz und gar nicht so. Und das muss man natürlich beachten, wenn man sich dieses Gerät kaufen möchte. Und äh, ja, wenn man das einmal beachtet, dass es wirklich ja, eine andere Art VR zu erleben ist, äh, die Sport und Spaß miteinander kombiniert, dann kann man da, glaube ich, ganz gut mit leben. Ich sehe, äh, wenn man es jetzt für zu Hause hat, eher... Den Knackpunkt, dass man nicht wirklich großartig an Multiplayer-Games teilnehmen kann, weil man ist wirklich in, ja, im Nachteil, wenn man mit normalen Leuten spielt. Das sagte der Hendrik aber auch. Also da, da hat man einfach keine Chance. Also sinn, sinnvoll macht es, wenn man Catwalk-VR-Spieler gegen Catwalk-VR-Spieler zocken. Und das macht als einziger Sinn. Ansonsten ist man da so ein bisschen, äh, ja ist Wahrscheinlich fühlt sich das dann an wie Cheaten. Die anderen cheaten äh, man selber nicht und man hat keine Chance. Ne? Aber für Singleplayer-Games, ich äh, überlege mir gerade, wenn man Skyrim VR damit zockt, wenn man das durch hat, ich glaube, da hat man solche Beine und äh, fühlt sich wie, äh, ja, wie ein Marathonläufer und man ist danach auch fit. Frage ist halt immer, was man will. Möchte man einfach nur relaxen und äh, Spaß haben, dann braucht man halt kein Catwalk. Wenn man aber auch wirklich trainieren möchte und Spaß haben möchte, dann macht so ein Catwalk mit Sicherheit Sinn. Und äh, ja, Catwalk Mini ist natürlich schon eine Hausnummer, erstmal von, vom Platz her und dann aber auch äh, vom Preis. Dann gibt es aber die, die günstigere Variante, der Catwalk C, der für Customer ist und ähm, ja, hört sich eigentlich blöd an. Mini. Äh, ist jetzt nicht die kleine Version, sondern ist eigentlich die große Version. Davor gab es noch ein Catwalk Premium, glaube ich, das war das Riesenschlachtschiff. Und äh, ja, dann gab es den Mini und danach den C, der noch kleiner ist. Ähm, ja, den C, den blende ich euch auch gerne jetzt mal ein. Den habt ihr aber eben schon im Interview auch gesehen. Es ist halt eine kleinere Version. Ich konnte den C leider nicht testen. Deshalb kann ich dazu jetzt für den Hausgebrauch nichts sagen. Ich hätte es gerne getestet, aber der war leider nur im Schaufenster, war noch nicht aktiv. Ich kann jetzt wirklich nur meinen Senf zum Catwalk Mini abgeben. Und ähm, ja, daher ähm, ja, muss man abwägen. Der kostet, glaube ich, da vor Ort 1.800, also wenn man den äh, bei VR Atom bestellt, äh, man hat auch eine Garantie über VR Atom und so weiter und so fort, ist alles drin, Zoll, äh, Versand, ist alles schon mit inklusive und äh, ja, würde ich mir so ein Gerät kaufen? Ist schwer zu beantworten, denn ich habe erstens das Geld aktuell gar nicht, wo ich sagen kann, ich kaufe mir jetzt so Spielereien, weil es, es ist ja, ich sage mal, wir sind ja alle VR-verrückt, positiv VR-verrückt und äh, wenn ich das Geld hätte, würde ich mir das kaufen, definitiv, denn ich bin halt ein VR-Bekloppter, sage ich mal und äh, ja. Ich würde das kaufen und testen und äh, damit mit Sicherheit auch meine, meine Sportgames machen. Und äh, der Kitbox C, wie ihr gesehen habt, ist, der ist auch kleiner, den kann man auch leichter verstauen. Und äh, ja, so ein Catwalk Mini, der braucht man schon echt viel Platz für. Da muss man halt abwägen, ähm, ob es das Geld wert ist äh, für einen selbst. Ich sage mal, die Behaptics weste ist jetzt auch nicht gerade günstig. Muss auch jeder für sich äh, entscheiden. Ist der Mehrwert? es mir wert, das Geld auszugeben oder nicht? Und äh, ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt wirklich jemand sagt, boah, ich spiele verdammt gerne VR, ich habe ein paar Kilos zu viel auf den Rippen und äh, kann mich aber nicht dazu bewegen, Rad zu fahren, zu schwimmen, joggen zu gehen draußen, für die ist das natürlich optimal. Ich glaube, damit könnte man echt, wenn man das über einen, einen langen Zeitraum macht, mit natürlich einer gewissen Ernährung, äh, kann man natürlich sehr, sehr viel abnehmen und Sport treiben. Von daher, für diese Leute ist das natürlich optimal. Ja, das dazu. Also ich kann die vernichtenden äh, Fazits nicht verstehen. Ähm, klar, wenn ich das Catwalk als normale Plattform sehe, dass ich ja wie bei Ready Player One einfach da drauf gehe und es fühlt sich so real an, als ob ich wirklich gehe. Äh, gut, muss ich sagen, ist nicht so. Aber wenn man das als Sportgerät, als andere Sportart sieht, ähm, dann macht es schon Spaß. Und die äh, Leute, die mit mir dabei waren, können gerne auch äh, unten unter den Kommentaren mal ihr Fazit dazu abgeben. Würde mich natürlich auch mega interessieren. Äh, und euch natürlich auch, wie äh, die das gesehen haben. Äh, wie gesagt, der Andi Teewald, der Kalle Max und der Alexander, die können da gerne mal äh, ihr Fazit dazu schreiben, wie sie den Tag so erlebt haben mit dem Catwalk. Ja, Leute. Ich würde mich jetzt verabschieden, aber ähm, das Video ist noch nicht zu Ende. Ich lasse jetzt einfach noch eine kleine Diashow laufen vor dem Tag und von der äh, Arcade, äh, die wir so gemacht haben. Und ja, ich sage schon mal Tschüss, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir doch bitte einen Like da und ein Abo. Wäre echt nice, wenn ihr mir äh, dahingehend Unterstützung bietet. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.